Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Garten auf Banbon. Was geht, mein Junge Josh? Also, seht's. Wir müssen hinter der Theke, glaube ich. So. Nichts was. Leute, wenn ihr. Wenn ihr sehen wollt, dass ich GTA spiele, der lasst ein Like da und ein Abo da. Weil GTA 5 habe ich noch nicht auf dem Desktop, also auf dem PC. Aber kaufe ich mir am 15. Mai. Das dauert nicht mal lange. GTA 5 auf dem PC. Ey, komm mal zu mir! Ja, Komm mal zu mir, ja. Feiner. Mach das mal für mich. Los. So danke, mach das auch mal für mich, das hier. Aber keine gute Grafik. Ich muss kurz... Settings? Müssen wir auf Medium machen. Alles auf Medium. Medium, medium, medium. Fullscreen on, okay. Jetzt sollte es auch besser sein. Ja, ist doch besser jetzt. Leib wieder, ich sehe den. Du kannst. Okay. Hä, ach so! Mach das noch für mich, Bruder? Irre? Danke! Alter, wo kommst du jetzt her? Ja, Kusen, wo bist du? Das ist Berliner, ne? Kindness in the freezer, so spring it to every Äh, uh, Captain Phil says, Oga, Boga, Boga, oga! Okay. Alter! Okay, der Vogel ist da. Oh, Pella Bird Mission. Mission. Oh, Pilabit is over very, very hungry. F feed it six, six eggs to get your price. Okay, also wir müssen sechs Eier finden, um einen Preis zu bekommen. Also. Und wenn ihr sehen wollt, ist, dass ich mal The Man from the window spiele mit... mit meinem Cousin. Und dann lasst ein Like da auf den ein ab, oder? Äh, was hat Leute? Er ja, hat mich geschrieben. Sorry Leute. Sorry, sorry, sorry. So, wir wieder da, Leute. Also Leute, äh, es also müssen wir sechs Eier finden. Mm, ähm, ja. Äh, Ich weiß noch, wie das funktioniert, Leute. Ich kann euch euch alle sagen, wo das ist. Weil das ist ein so geiles Spiel. Es sollte auch einen zweiten Part und den dritten Part geben für Garten Wann Wann. Wenn ihr sehen wollt, dass ich das spiele, dann lasst ein Like und ein Abo da, ja. Wenn ihr das Video überhaupt feiert und so. Heute wird es ein... Oh, 6, 7, 8 Minuten Video. Also jetzt müsst ihr hier hoch, Leute. Wenn ihr den mit der Rutsche wollt, diese Eier, ei, geht ihr runter. Es ist ein knopfbar, Knopf, Patsch, Digga, Patsch, Patsch, Patsch. Macht's für mich mal, Kollege? Würst du, Kollege? So, Leute. Warte, der Punch Kommt da raus. Zwei Eier. Zwei. Der dritte Ei ist hier. Ey. So. Es sollte, glaube ich, alles gewesen sein mal zu mir das sollte alles gewesen sein 1 2 3 okay es war's eigentlich oh ja ja komm her komm mal zu mir kollege kollege gib mir alles was du hast Jetzt, Leute! Der Ende ist hier! Er meinte damit, dass es, das es Ende hier ist. Bora! Fehlt mal hier gegen! Fehlt mal gegen, Bora! Fick mal gegen! Ach, Junge. <lacht> oh, ja. Das wird der Geht nicht. Komm, du schaffst das kaputt zu machen. Komm. Kollege. Yes, Baby. Baby, mach mal. wie ich das hier? Ui! <lacht> Digga, was soll das denn sein? Okay Leute, hey Vogel. Aber Leute, vergesst das nicht. Der denkt, das ist ein Kinderspiel, aber das ist kein Horror, das ist kein Kinderspiel. Glaubt mir Leute, das ist wirklich kein Kinderspiel, das ist äh, ein Horrorspiel. Vielleicht, die bei mir neu geschaltet sind, dann lasst ein Like da und ein Abo da, wenn ihr neu da seid. Weil ich auch ein paar Fans die bei mir sind und ja, jetzt kann auch der Junge und so wie Kollege Lecker, komm, sponsor, okay und also zeigt euch Leute, wie man das macht, das ist hier. Also, der ist auf jeden Fall rot. Ich hätte einfach so rasten sollen. Rot. Der ist weiß. Der ja, weiß. Weiß ich ja. Ich kenne ja Bambelina. Weiß, der ist grün. Der ist pink. Der ist blau. Der ist orange. Mama! Mama! That's uh. Alter, da hab ich mich erschreckt, Alter. Oh mein Gott, Digga. Leute. Ich, glaub, ich hab nur kurz Pause, Leute. Ich geh mal kurz in die Ecke rein. Leute. Alter. Wie kann das passieren? Leute, hab ich mich erschreckt. Leute, wenn ihr, wenn euch, äh, wenn ihr euch erschreckt habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich hab mich komplett erschreckt. Alter. Aber komplett. Ding, ich hab mich, voll, hab mich aber komplett voll erschreckt, Digga! Ich hab mich aber komplett erschreckt! Das ist doch... Yo! Das ist nicht kein normales Spiel mehr! Digga! Und das soll ein Kinderspiel sein! Leute! Das ist kein Kinderspiel. Scheiße! Das ist doch kein... das ist doch kein... Leute, die könnt mir das so nicht sagen, doch kein... Das ist doch kein Kinderspiel. Das soll ein Kinderspiel sein. Meine Haare sehen häss hässlich aus. Hey, ich will mich nicht zeigen. Danke. Das ist komplett. Und Digga, ich will mir mein Akkus was lernen. Der ja, ist so scheiße wie wieder. Das ist doch behindert. Oh, bro. <lacht> du kannst mich gar nicht sehen. Oh. Ach oh, du kannst mich nicht sagen, ehrlich. Los, Digga. Ja. Egal, einfach weiter geht's, einfach weiter geht's, einfach weiter geht's. Oh, Digga. Ich will wirklich, ja, ich will wirklich. Machen wir aber ganz genau. What the fuck, Digga! Ach Junge, schon wieder so ein hure <lacht> Leute so hier! Schwach! Schwach! Schwach! Leute, Schwach! Schwach! Schwach! Schwach! wie es aussieht. Sorry, aber ich muss. Nein. Du kannst doch kein Spiel. Ciao, Leute, ich kann's nicht.